Hey Olaf, hörst du das ab? Was denn? Huh? Was denn? Das ist hier nur ein Schwellerlauf, du Gott. What the fuck? <lacht> ja, das Auto brennt. Wie hast du deinen Stream nennt? Streamer... Streamer... Streamer... Okay, ich werde dir aus dem... Ich werde dir aus dem Multi-Hitbox sein, also ich werde. Okay. Warte, ah, das ist auch Motorrad. Mhm. <lacht> wie die Scheiße. <lacht> das ist das, das, wie, wie das ruckelt, das schaut da richtig scheiße aus. Meinst du überhaupt das Geilste? Sehst du das? Ja. Du streamst Streams zur Zeit nur über LTE, oder? Ich glaube, ich streame ja über DSL, ich weiß nicht. Äh, ja. Ich glaube, ich streame ja über DSL, aber das. Ja. Lukas, wo bist denn du? Auf dem Server, da. Ja. Echt? Nein, ich hab die verarscht. Wo bist denn du? <lacht> da am Spawn. Da so in dem komischen Auto drin. In dem Tiger -Auto. Im Tiger-Auto. gestreiften. Bist du das? Ja. Ah uh. Oh. Oh. Was ist das für ein Auto? Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> Der Auto, das Auto ist... So. Du musst hier aus deinem Stream Streamer raus. Okay. Ich hätte jetzt gerne erstmal Aufnahme bitte stopp. Machst du das auch bitte? Ah ja komm. Kann man wurscht sein. Also, herzlich willkommen zum Stream, bla bla bla. Hallo, herzlich willkommen bei mir auch. Stream. Und dabei der dem BMW. Oh. Zitizen. Wow, die Boah, ist so geil ausgeschaut Oida, was ist denn das? Meins Hey! Boah, wow, die Explosion Die Explosion vor dem Raketenmeer verschaut, wie cool aus What the fuck, Lukas? ein Spacken Was denn? Und dann noch Kick Me Hot ja. Sexy Girls 69 <lacht> Und das ist in einem Namen. 69. ja da, da, da locht der Roland wieder. Ich hab zwei Zuseher. Wahrscheinlich der Stefan Zwomer. Uh, nah, ja. Na, der Stefan Wommel und du selber. Okay, Nein, ich, ich, selber nicht. ich selber nicht. Ich selber nicht. Screaming starten. Screaming? Ja. Das klingt Screaming. verdammt. <lacht> no random. That's brutal. Nathan Explosion. <lacht> mein, mein 12 zwölf Kerner hat das Zimmer so stark auf, ich hätte den nicht überwollten sollen, da, da hat jetzt einen, einen Hitzeausstoß von einem Atomkraftwerk <lacht> äh, Atomkraftwerk, oder? Wir zum Geier, wir zum geil. Du bist einen Richter voll aus Zitzen bei 30 Grad Mountain Dew Ich trinke Karottensaft ja. John Matt, John Matt, John Matt. John Matt. John... Auch abc ist auch genannt. Schon c ACE oder? der Himmel, ist das und du saufst den Mist. Also, was der Vierkerner amd prozess Schmeiß den Deckel bevor er explodiert. Die kannst du verwenden, um der Haus zu. Pass auf, dass er nicht überhitzt, bevor du ihn hernimmst. Genau Der wird einfach hoher, wenn es ein OMD-Prozess er wird heiß, wenn man die nicht verwendet, <lacht> er wird heiß, wenn er eidelt, er wird heiß, unter voller Last. <lacht> ist ja irgendwie so wie Termit oder sowas. Ach, wie, eine, wie eine Kernschmelze passiert dann. Ach, das ist oh, die Eigenschaften sind vergleichbar mit deinem Namen. wo bist du gespawnt? Der war bei mir da oben auf dem Dach. Ja. Okay, dann gehe ich da mal rüber zu dem Dach. Könntest du aufhören, du hässlicher. Hässlich. wir Kosten drüber Streams laufen bei amerikanischen Polizisten. <lacht> okay, ja, aber du müsstest schwarz sein. Aber jetzt bin ich schwarz. Bin ich schwarz bei dir? <lacht> ja, du bist schwarz. Okay, dann, du musst dann ist Rollenflach. Äh. Dreimal in die Brust. So, Citizen, Gangster, Mobboss. Boss, wie wär's? <lacht> <lacht> oh, ich hab ja keine Ahnung, wie ihr seid. Hey, uh, folgt mir mal. Du bist hier. Cool. Ja, komm, komm. Cool. <lacht> <lacht> <lacht> oh, am I? I don't know. Ich hab's nicht, warum hab' irgendwie oder Teamspeak beschlossen, auf einmal meine Antenne bei der Hintergrundberieselung von VLC als Eingangsquelle herzunehmen. Keine oh. Ahnung wieso. Wieso brauchst du eine Antenne bei einem Stream als, als. Das ist als bloß Hintergrundberieselung für mich und mir nicht vollkommen ein. Ich hab's gerade irgendwie Not right now, sorry, sorry. Ich muss irgendwie versuchen, Zeit server hinten zu Maybe Wir müssen man einsperren. Und dann essen. Was? <lacht> Schlimm schlimm schon in dem Wetter. Lol, bei mir ist gerade ein Helikopter. Ehrlich? Ja. Als Nein. Kunde. Was? Na. Oh, das gibt mir jetzt gerade richtige OCD-Attacken hier. Also ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Äh, uh, how about get the fuck out of my way? No. Okay, dann halt ich mehr. Ja. Ich find's so scheiße, dass man hier immer kack Shipments kaufen muss. Shipments. Shipments. Oh, bei Single geht's sogar. Geil. Endlich mal ein Server, der einen nicht dazu zwingt, Shipments zu kaufen und somit einen so einem potenziellen Ausraubeopfer macht. Äh, du weißt schon, dass man hier nicht durchschießen kann und das geil ist. Aber an ich, möchte, Tür. ich möchte so einen coolen Effekt dahinter. D oh. Ja, das schaut, <lacht> oh, das schaut scheiße. Oh, die schaut sah cool aus. Wow. Moment, lass mich schauen, ob das so zwölf Jahre alt cool ist. Oh, oh das, das ist, ist cool. <lacht> <Lippen> Oder das <lacht> da. Oh nein, es sagt nicht ganz <lacht> so. Ja, genau. <lacht> das, das ist cool. <lacht> so, äh, epileptic friendly. Ja. Das Polizeiauto <lacht> sieht einfach nur Hammer aus. Na, aber das ist ein Polizeiauto und kein Hammer. Äh. <lacht> oh, die haben keinen Wire-Mod. Äh. Ich hab dich gefunden, Lukas. Bist du das? Und confused auch. Also, du ziehst lauter Terroristen hinter dir her. Die, die, nein, die, die nein. Terroristen hinter wo der Kauf Sabri. Ehrlich? Ich bin ja nicht hier. Die Sister oder so ähnlich. Stay ich hab einen Pink von 45 down. wenigstens. Ach so. Ich so glaube, der Roland hat gerade uh, The Time of His Life so einfach entführt werden von Taliban. <lacht> das ist so geil, ja. Jetzt ist er weg. Oh. da euch, ich schlafe mit Der stürzt da oben auf. Obacht, ich mute euch mal schnell, weil der labert die. Hallo. Hello, Hello, sir. Hallo. Are you having a pleasant time raiding this place? Or are you interested in having, like, a gun, No a bigger one, to no. terrorize, terrorize even, even more? more? Oh yes. Ahem, nah, uptime, one Pick it, pick it, pick it, pick it, pick it. Wir, wir, wir sind wir still am Bilden, deswegen. <lacht> es ist aber Prop-Block. Oh, Sagst du. Hallo. <lacht> ich zück schon mal meine Waffe. Ja. Ja, aber Luca, wow. Da. Okay. Alter, der fährt gerade hier so im Sitz. <lacht> ich hab mich jetzt mal entmutet, <lacht> weil die gerade nichts mehr sagen. Mhm. Ich werde hier gerade eingesperrt. Das ist voll geil hier. Wir Was will der nicht. Typ jetzt? Ich habe keine Ahnung. Er steht da einfach bloß. Der macht das mich ich gesagt. Gesagt. an. Angst. Der macht dich an. Okay. Er macht mich an. Oh, ich habe eine Kugel und bloß mich raus. Kriegen <lacht> mal da einer? Gehen in, in Was sehen meine entzündeten Augen da? <lacht> Gib dir das zuerst die Scheitel da oben über den Gunshop. Nein! <lacht> <lacht> einfach mal T-Screens auf die, <lacht> die Gunshop. <lacht> <lacht> Scheiße! Das ist einmal epileptic friendly Gunshop. <lacht> Remember, you don't get caught with your goods. They are legal Police chief is langweilig. Major. They Ja, so, als Major wird man am meisten äh, führt. Ja, jetzt machen wir gar nicht. A, a, a Hobo. Wir wohnen unseren Gun Shopper pink dekoriert von außen. Oh nein, das ist kein gutes Zeichen. <lacht> ich möchte jetzt noch mal Runner sein, Free Runner hier. Was kann ich da machen? <lacht> Gravity Gun, Camera, Tool Gun, Pocket, was weiß ich. James Cameron Tool Gun? <lacht> der Shop braucht einen Heizkörper. So. <lacht> so, so. Von all den Dingen braucht der Shop am meisten einen <lacht> Heizkörper. Das stimmt aber echt. Sonst ist der Kalt herin. Und, und das können unsere Gäste nicht auch da. Stimmt. Ich mich Könnte sogar Terrorist Leader werden. Gute Idee. Lightgun Leader, ja, das ist Du musst also, immer noch einige. Du, scheiße aus. du musst einige. Du musst einige. Kann ich mir eigentlich eine Pistole selber holen? Das ist Epileptic-Crazy. What the fuck, ey? Schade, die Piste, oh, ja. Scheiße. Oh nein. ich weiß nicht, was ich jetzt fühlen soll. Was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, das wird unsere gesamte Kundschaft vertreiben.